Der macht jetzt, der geht jetzt baden. Der schmeißt sich den offen raus. Nee, der schmeißt, nee, nee. Das ist ja für die das Baden. Den Sandofen ruckig schmeißen. Was macht er jetzt? Kommt er jetzt hierher gelaufen? Da brauchst du ja nie so saß. Ja, der ist auch der andere. gar nichts. Oh, guck mal, der weint ja, der Elefant. Oh, das ist traurig. Ja, der Elefant weint. Nee, das ist doch